So, hallo! Diesmal soll es in der Digibibnet der Stadtbibliothek riefen um Volltexte gehen. Die sind bei allen Nutzern sehr beliebt, weil Volltexte bedeutet, dass man mit einem Klick in der Regel den kompletten Text ähm, herunterladen kann und die nicht über eine Fernleihe bestellen muss. Ich habe hier schon, ähm, ich bin angemeldet, dass alles freigeschaltet ist. Ich habe meine Suchworte eingegeben und ich kann hier dann direkt ähm, auf Suchen gehen oder über die Einstellungen nochmal anhaken, was ich dann vielleicht nicht will. Ähm, das sind hier Drucke des 17. Jahrhunderts, die nehme ich mal raus, damit es gleich etwas übersichtlicher ist. Die Wikipedia kennen wir auch alle, müssen wir vielleicht hier auch nicht direkt suchen. Europäische Geschichte spielt vielleicht für das Thema Klimawandel auch keine große Rolle. Projekt Gutenberg, das sind die gemeinfreien Bücher, das heißt die in der Regel, wo die Autoren seit 70 Jahren verstorben sind, das sind die Bücher, die man dann frei herunterladen kann, spielt hier auch keine Rolle. Ich habe mich jetzt auf fünf reduziert und gehe dann auf die Suche und bekommen hier große Datenbanken. Die Deutsche Digitale Bibliothek hat wenige Treffer. Die FIS Bildung ist die Bildungs, eine Bildungsplattform. Da sind auch nicht so viele drin, aber in den anderen Bereichen, also Econbits beispielsweise. Trägt die Fridays for Future belegung Bewegung zum Klimawandel bei. Hat jetzt nicht direkt was mit Wald zu tun. Das Stichwort Wald wird hier irgendwo auftauchen hier hat man einen, einen Zeitschriftenartikel im, aus dem IFO-Schnelldienst, äh, Heft 5 von 2022. Und das Schöne daran ist, es gibt einen Link auf den Volltext und ich kann mir den kompletten Text also hier direkt anzeigen lassen. Ja, das sieht sehr danach aus, als wenn das hier ein der vollständige Artikel wäre. Sehr bequem, wenn, es, wenn man geeignete Volltexte findet. Man sollte das immer vom, vom Inhalt abhängig machen, von der Qualität des Artikels. Aber wenn man eine gute Qualität hat, ist das natürlich auch schön, wenn man einfach drankommt. Das war der das Film zum Thema, der Film zum Thema Volltexte.